was denkst du, der typische Hobbyfahrerfehler da draußen? Linie ist A und O, ja. was, was passen muss. Ähm, und da ist, ist mein Ding eigentlich beim Hobbyfahrer, der muss seinen halt Fokus immer auf den Ausgang legen. Aha. Weil dann fährst du am sichersten, ja. sage ich mal. Und was da mit dem Superbike, was ich gemerkt habe, da extrem wichtig ist, ist einfach nur der Kurvenausgang. Das ist mhm. die, der einzige Teil, wo man mit einem Superbike Zeit macht. Mhm. Nur fährt da so schnell in eine Wand rein, ähm, weil einfach dann geht nichts mehr. Das Motorrad geht einfach nur so und so schnell am Kurven. Das war's. Bei der TT klingt das immer dann so spektakulär, aber es hat einfach den Grund, ähm, weil da so extrem viele Schläge sind, gell, dass das Bike permanent das Vorderrad permanent in der Luft ist und yeah. auch Sprünge mit 208 290 kmh. km/h. Und wenn da dann die Elektronik permanent eingreifen würde, ähm, macht sie die tatsächlich langsamer. Als okay. okay. Das, okay. Ist ja. das war ja, halt der einzige Grund. Ja. Aber ich fahre so auf der Rennstrecke eigentlich auch mit quasi oder sehr weniger. Sehr wenig Elektronik. Ja. Das bringt mich zum nächsten und letzten Thema. Das passt, das ist ein guter Übergang. Und zwar, wie arbeiten Profis, um schneller zu werden? Ähm, ihr habt es ja meistens in so, einem, in so einem offiziellen Event, ob das ist IDM oder auch Supersport-WM oder, oder so, habt ja nicht viel Trainingszeit. Ne? Da sind der 1, 2, 3 Free-Practice quasi. Und dann, dann geht es ins Qualifying und ihr habt es nicht lange Zeit. Und, und jetzt würde mich mal einfach aus, aus, aus eurer Sicht interessieren, wie geht's denn ihr daran, wenn ihr in der ersten Free Practice eine gewisse Zeit habt, mit der ihr vielleicht unzufrieden seid? Wie wird man denn schneller? Hm. Also ich glaube, es gibt auch wieder viele verschiedene Fahrer, die sich anders roh Ich bin eigentlich eher so einer. Ich versuche relativ schnell anzufangen, zu weil dann spiele ich gleich mal relativ schnell viel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich, ich fahre gleich einmal richtig über den Hefen und äh, wenn es mich schmeißt, dann schmeißt es mal. Die versuche natürlich nicht, dass es mich schmeißt, weil dann geht das ganze Gefühl gleich verloren. Aber ich versuche, dass ich viel, äh, viel aufbaue. Mhm. Und dann, ähm, dann muss man schauen, dann ist viel Daten schauen, vom, vom Jahr davor, was, mhm. was gibt es da zum zum vergleichen? Gibt es Kurven, wo man extrem langsam ist? Gibt es einen Sektor, wo man viel verliert? Ähm, und dann ist es eigentlich so ein wenig so ein Randtasten. aber eigentlich sind wir im ersten freien Training schon relativ zügig unterwegs. Mhm. Also die, die Steigerung, sage mal, bis zum Ende vom Wochenende ist vielleicht eineinhalb Sekunden mhm. maximal, sage mal. Das ist eigentlich ja gar nicht viel, weil mhm. beim Hobbyfahrer spielt sich das vielleicht innerhalb von fünf, sechs Sekunden ab, mhm. aber bei mir müssen halt gleich von Anfang an da sein, weil wir aus also dem abstimmen müssen mhm. und da muss es schnell sein. Mhm. Irgendwelche Einwände? Nein, absolut nicht. Also ich glaube sogar die besten Fahrer sind auch mitunter die, die, die am schnellsten auf Zeit kommen. Weil dann haben sie am meisten vom Wochenende. Wenn mhm. du sagst, die, Zeiten, die Zeit, wo du auf der Strecke bist, ist total limitiert. Und wenn du noch erst noch zwei oder drei Trainings sagst, das gefällt mir gar nicht beim Bremsen, weil dann bist du erst vorher am Limit beim Bremsen. Dann, wenn du dich schon nach zehn Runden gemerkt hättest, dann warst du einfach schon weiter in der Abstimmung. Mhm. Und ja, also was ich ja ganz gerne mache, ist, wie der Philipp gesagt hat, Daten schauen vom mhm. vorher. Wenn man halt welche hat, wenn man in der Klasse schon gefahren ist. So mhm. ist es oft schwierig, mhm. ähm, weil man einfach gleich mal wieder sagt. Und ich höre mir schon immer wieder mal was auf vom Jahr vorher, aber man kommt dann vielleicht sogar selber wieder drauf, wenn man sich selber seine Daten sagt und sagt, ah ja, ich habe das ja mal so oder so gemacht. Warum war das so? Irgendwie kommt man dann schon drauf. Mm, mm. Das hilft viel, finde ich. Da mm. kommt man einfach schneller vorwärts. Mm. ist du bei dir, Jünger? Ja, kann eigentlich nur anschließen. Ich, ich wollte auch gerade sagen, wahrscheinlich so ähnlich, der Profi macht es wahrscheinlich schon besser. Ich bezeichne mich jetzt selbst nicht als Profi, aber. Ähm, Eben, wenn, wenn, wenn man, so wie der Luca gerade sagt, du kommst auf die Rennstrecken hin, dann hast du schon mehr Erfahrungswerte, die zum Beispiel habe vorher gar nicht mitschreibt vom letzten Mal. Im Idealf ist wahrscheinlich, ja. ähm, im, Ide im Idealfall, ich schreibe mir die Basics alles mit, von der Übersetzung, äh, ganze vorwerk dass ihr ein Basic wenn ich das nächste Mal hinkomme, ich kenne es auch von anderen Fahrern, die schreiben sich wirklich jede Kurve, nur Details auf, wo er da, was er da als Bremsmarker nimmt und mhm. damit er vielleicht, wenn er das nächste Mal hinkommt, den Titel liest und gleich, wieder schnellstmöglich mhm. äh, anfangen kann. Ne? Und, und wie die beiden gesagt haben, ich kenne es jetzt nicht so extrem wie die beiden, aber mhm. wenn, wenn wir IDM oder irgendeine Gaststadt machen, man hat begrenzte Zeit, und dann muss ich wirklich, wie er gesagt hat, du musst sofort auf einer guten Basics sein. Mhm. Du hast dann viel Zeit zum mhm. Weiterentwickeln, nicht, dass mhm. du was Wochenende in der Schnull bist. Nicht? Und wer da in Wahrheit die beste Arbeit macht, steht meistens dann ganz vor. Ja. Wie ist es dann so, Philipp, wenn du jetzt dann sagst, okay, ich habe jetzt da eine Stelle, meinetwegen da, da passt mir, es also weil ich gleich am Anfang versuche, am Limit zu fahren und ich habe jetzt da eine Stelle äh, in, der, in der Strecke, eine Kurve oder so eine Passage, da passt man das Fahrverhalten nicht. Was wird, dann, was wird dann gemacht? Was wird dann geändert? Hm. Eigentlich ist es so, dann sprichst du mit dem Techniker und sagst, ja da ähm, kann ich die Linie nicht halten, mhm. dann äh, bespricht, bespricht mein Techniker einfach mit unserem Fahrwerksmann und äh, die haben Erfahrungswerte, speziell mit unserer Kawasaki ist halt einfach schon älter äh, und mit dem Fahrwerk kennen sie sich aus und, und dann Uh, Überlegen Sie sich, okay, das macht man und das muss ja innerhalb von ein paar Minuten passieren. Dann ja, mhm. also muss man wieder raus. Uh, und dann machen Sie es und, und dann probieren das es. Und dann sage ich auch noch, das war gut, das war schlecht, das war unverändert. Mhm. Uh, und da muss halt auch das Feedback ganz genau klar sein, weil du kannst nicht, du kannst nicht allweil alles von der Rundenzeit abhängig machen. Mhm. Wenn du jetzt langsamer fährst und sagst, das Metall hat sich super angefühlt, dann ist das auch nichts ja, Schwierig ähm, zum beurteilen, ob ja. das jetzt der Wahrheit entspricht. Ne? Aber Rennfahrer versuchen da halt irgendwo von der Strecke her ein Feedback zu bekommen. Ähm, ja. Weil es gibt oft äh, einfach Kurven, wie in, wie in Most zum Beispiel. Die erste Schikane ist ein äh, Acker. Mhm. Und da gibt es halt nur eine Linie dadurch und da musst du halt schauen, dass die eh ziemlich gut triffst. Und wenn du da dann einfach schon zehn Runden gefahren wirst, dann kannst du sagen, okay, die letzten fünf Runden, jetzt bin ich so, so und so und so. Fahren, äh, das ist jetzt das Beste, bei dem bleibe mhm. Und so machst du es eigentlich äh, Kurven für Kurven mhm. durch. Dann suchst du das Beste zusammen und bei dem bleibst du eigentlich dann. Mhm. Und versuchst dich halt dann zum, zum Steigern. Mhm. Sei das heißt es mit neuen Reifen, sei das heißt es mit ein wenig mehr Einsatz, dann halt auch mhm. irgendwo qualifizieren musst du einfach alle im Gehen. Und äh, einen guten Rhythmus haben. Mhm, mh. Und ist es dann auch so, äh, Luca, dass er sagt: Wir machen da ein Puzzlespiel, wenn man sagt, okay, wir haben da einen Sektor, mit dem haben wir jetzt Frieden, an dem arbeiten wir, die anderen passen, dann konzentrierst du dich dann bei dem nächsten Free Practice einfach einmal auf den Sektor und lässt den anderen so ein bisschen hinten rausfallen und sagst: Ich schau mal, jetzt, dass wir da gut werden. Mm, ja, schon. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man sie irgendwo. Oder man, man neigt immer dazu, dass man da schnell fährt, wo man schon einigermaßen mhm. gut ist. Mhm. Das ist auch ein Problem. Ja. Weil wenn ich merke, ich habe eine Kurven, die erste Schikanen, musst, ich merke, ich bin da voll schlecht am Ausgang. Und ich fahre dann noch schneller in die ganzen schneller Kurven, dann schmeißt es mich da. Ja. Immer noch schlecht bei der ersten Schikanen. Ja, dann ist die Waage halt. Dann bringt es einfach nicht. Und deswegen mhm. sollte man schon schauen, dass man man hat ein bisschen so ein Gespür einfach, dass man sagt, da und da passt schon, und da und da passt noch nicht so. Mhm. Und dann versucht man so irgendwie ich finde, vergisst, das vergisst man vielleicht auch gerne, oder viele Leute wissen das auch nicht. Es gibt da, eigentlich gibt es nur Kompromisse. Also man findet nie irgendwie eine Abstimmung, eine Perfektes Übersetzung, eine Fahrwerksabstimmung, die gut mhm. passt. Mhm. Es gibt immer einen Kompromiss für da. Und dann sagt man, okay, jetzt habe ich fünf Problemzonen und vier kriegen wir weg. Ohne mhm. wird, vielleicht wird es sogar schlimmer, aber es ist einfach die best, der bestmögliche Kompromiss. Und ich sage, okay, ich weiß jetzt in der kurven Most oder was, da gibt es auch hinten am Bergabellingskurve Linkskurven da schlagt es übers Vorderrad, da jettert und springt. Da habe ich jetzt zum Beispiel das letzte mhm. Wochenende die ganze Zeit Probleme gehabt. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, das hilft nicht, das geht nicht weg. Dann ähm, ist es so. Ich, dann ist es so, dann muss ich mal was anderes <lacht> überlegen. Dann muss ich vielleicht fahrerisch was finden, mhm. dass ich das... Dann habe ich mal ein paar Sachen angeschaut und Linienwahl. Irgendwann habe ich was gefunden und gesagt, hey, jetzt funktioniert es besser. Mm. Wir können die Einstellung aber für die anderen Kurven so lassen, mm -hmm. dann haben wir wieder was gefunden. Mm. Okay. Und so arbeitet man sich da in so einem Wochenende durch. Irgendwie. Ja. Ja. Wir, wir haben uns bei CT das Gleiche. Ne? Ja. Du, ja. du findest dann vielleicht, boah, ein Setting wo die ersten 10 Kilometer, wo Highspeed-Passage kam. Die ersten <lacht> zehn Kilometer. <lacht> <lacht> ja. das eine zehntausender äh, äh, puss <lacht> <Ja. Ja. lacht> ja, ja, genau so ist es. Ja. Du, ja, du, ist klar, du denkst dir dann die ersten, das funktioniert super und dann kommst du einmal in den, mal, zweiten Sektor, wo es technisch und, und teilweise nass und eng und dann passt du überhaupt drei nicht. Da. Und ja, und drei das ist sagen. dann halt nahezu unendliche Abstimmung ah, ne? also, und das ist dann erst recht nur Kompromiss. Ja, ne? Das glaube ich, ja. Sein. Aber wird dann tatsächlich noch viel gemacht oder sagt man dann nicht? Das nein, nein, da wird richtig viel <lacht> gemacht, richtig, richtig viel gemacht, gemacht ja. also, und das ist dann Ich habe es drüben gelernt, die ersten zwei Jahre spürst kein Setting, weil du nur <lacht> Lenker hast, ich ist ja. 60 Kilometer Lenkerschlang und du brauchst dann wirklich so bei mir drüben drei Jahre, bis du ein Gefühl kriegst, okay, wie sich ein Setting verändert, weil ein äh, äh, Laie kommt dorthin und der sagt nur, äh, was ist da, da ist einfach alles scheiße, weil der andere schlägt. Das ist Wahnsinn. Aber nein, also es ist ein Kompromiss. Ja? Das ist unglaublich, ja. Ja ähm, und vor allem... <lacht> ist es ja auch vielleicht ein bisschen schwierig. Man hat das, ich denke, der Hobbyfahrer hat das bis hin zum Profi. Sage ich immer gern, ich weiß nicht, können Sie das bestätigen. Wenn ich nicht weiß, dass es besser geht, woher soll ich wissen, dass ich gerade auf einem schlechten Motorrad sitze? Mhm. Ist das ein Thema? Wenn man jetzt neu, wenn du jetzt, sag jetzt mal, aufsteigst in eine höhere Klasse, kommst von einer kleineren Klasse gestern in eine höhere und sagst, boah, das ist eh schon brutal, ne, weil das Moped viel mehr Leistung hat, fährt eh schon viel schöner. Und dann gibt es aber immer noch äh, zwei Drittel des Fahrerfelds, das mal um die Ohren fährt. Ähm, kann es vielleicht sein, dass mein Fahrwerk, mein Motorrad nicht zu mir passt, weil ich nicht weiß, dass es besser geht. Gibt es den Fall? Den Fall, ja, Fall gibt es bestimmt Ganz auch. Sicher, oder? Den gibt es sicher. Also wenn man, wenn man irgendwo neu hinkommt, kommt, neue Glas, neues Motorrad, hat man oft so viel zum Lernen, mhm. dass man dann vielleicht ein bisschen in eine falsche Richtung denkt und sagt, okay, ich, ich muss das jetzt so abstimmen wie der Erste. Vielleicht passt das aber gut ja, nicht für mich. Ja, ich sitze vielleicht zufällig auf mhm. dem gleichen Moped und mache das genauso, weil da habe ich guten Kontakt oder Ähnliches. Und dann sage ich irgendwann, hey, das geht einfach nicht. Ich brauche das für mich, das muss für mich passen. Das ist vielleicht oft dann eine bessere Lösung. Und vor allem halt auch an sich selber arbeiten. Mhm. Also man muss, ich weiß nicht, für mich war jetzt letzte Woche nicht, das, das ist einfach noch mit ganz was anderes. Man kommt zu WM, in der EDM, dieses Jahr das Level ist brutal hoch. Ja. der Superbike, in der Supersport auch. Ja. Ähm, haben wir beim Paxa zum mhm. Beispiel gesehen, äh, was der für Zeiten bei der EDM vorgelegt hat. Aber wenn man da hinkommt, dann fahren einfach 15, 20 Leute rum, die auch sau gut sind. Und dann checkt man wieder Sachen, so, hey, wieso, das geht ja eigentlich, das wackelt, oder das ist wurscht. Ja. Oder den Reifen kann man ein bisschen überfahren oder da kann man ein bisschen das machen. Und das sind auch so Geschichten, wo man sich selber arbeiten muss, dass man wirklich ganz, ganz sicher ist. Ich bin jetzt am Limit, mhm. weil das Limit ist sowieso sowas, das verschiebt sich eh immer weiter. Dann mhm. kommt wieder einer und der fährt wieder schneller. Ja, also ja. das Limit ist eigentlich, man ist eigentlich nie ganz am Limit. Man ist hier droh, dann wieder nimmer. und Aber da, nicht ich, immer überall. Quasi. Genau, oder ja. zu, wenn man immer überall ganz droh ist, dann ist man meistens auf vorne. Aber ähm. das ist, kommt halt wahrscheinlich fast nie vor. Das ist schwierig. Ja. ja, extrem interessant. Viele Themen, viele, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden, Tage uns darüber unterhalten. Ich saug das natürlich auch wie ein Schwamm, weil ich bin natürlich auch interessiert, vor äh, euch was zu lernen, genauso wie ihr da draußen. Und ähm, wir machen das in Zukunft auch noch öfter. Und äh, wenn jemand von euch gerne hier in unserer Runde, die hier demnächst wieder stattfinden wird, mit weiteren äh, Fahrern aus der IDM, Supersport, WM und auch WSBK. Äh, wenn jemand von euch da gerne mal dabei sein will und sich da den Profis mal ein paar Fragen stellen will persönlich, dann schreibt es doch bitte gern in die Kommentare, einfach in dieses Video hinein. Ich will dabei sein und ähm, dann sortieren wir jemanden aus, suchen einen durch ein Zufallsprinzip aus, der hier von uns eingeladen wird und mit dabei sein darf und kann. Ich bedanke mich bei euch allen hier herzlich fürs Vorbeischauen, hat mich riesig gefreut. Immer gerne. Ähm, Danke an euch, äh, an die Partner auch, die das ermöglichen, an eure Sponsoren. Da muss man sehr viel Dankbarkeit zeigen, dass es so tolle Leute gibt und auch den deutschen Motorrad Motorsport und den österreichischen Motorradsport <lacht> Motorrad ähm, wieder auf Vordermann bringen und wir so eine tolle Truppe haben ähm, und noch viel, viel mehr nachkommen. Also bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. gibt's gerne einen Daumen hoch für dieses Video und abonniert natürlich auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.